Äh, Kelvin. Ja, tausendmal gehört. Keine Ahnung, wo ich es hinstecken soll. Kelvin? Ist mir eigentlich unbekannt. Kelvin, Kelvin. Das ist wahrscheinlich wie die 500-Euro-Frage. weil da ja auch jeder weißt. Kelvin. Das hat glaub, eine Einheit, glaube ich, war das mal. Kelvin Einheit. Ein Maßstab für Temperatur. Ich glaube, das ist die Lichtfarbe. Das gelblich ist, weißlich ist. meine ich jedenfalls. Bin mir nicht ganz sicher. Die Kelvinzahl beschreibt in dem Sinne die Lichttemperatur, die Lichtfarbe. Das bedeutet, wenn man jetzt in den Innenbereich geht, braucht man ein Ambientelicht, also ein Warmweiß, ca. 2700 Kelvin. Im Bürobereich benutzt man dann ein kälteres Licht mit ca. 4000 Kelvin. Altlampen gehören in die Sammelbox. Ihre nächste Sammelstelle finden Sie unter sammelstellensuche.de.